Ein weiteres Mitglied der irakischen Führung ist in der Hand des amerikanischen Militärs. Der frühere Verbindungsoffizier zu den UN-Inspektoren Amin ist nach Angaben des US-Oberkommandos in Gewahrsam genommen worden. Die USA hoffen, dass er Aufschluss über etwaige Massenvernichtungswaffen des Landes geben wird. US-Verteidigungsminister Rumsfeld ist im Rahmen seiner Golfreise in Katar eingetroffen. In Doha sagte er, es sei erfreulich, dass beinahe täglich ein gesuchtes Mitglied der irakischen Führung festgenommen werde. Rumsfeld wird am Sitz des US-Zentralkommandos mit ranghohen Militärs über die Entwicklung in der Region nach dem Ende der Kampfhandlungen im Irak sprechen. Zeitungsberichten zufolge will der Pentagon-Chef den Oberbefehlshaber der US-Truppen am Golf, Franks, mit dem Amt des Heeresministers belohnen. Zwei Tage vor der Amtseinführung des neuen palästinensischen Ministerpräsidenten Abbas hat Israel Entgegenkommen signalisiert. Illegale jüdische Kleinsiedlungen im Westjordanland sollen nach Informationen des israelischen Rundfunks geräumt werden. In der nächsten Woche würden zwei nicht dauerhaft bewohnte Posten in der Nähe von Hebron abgerissen. Neben den regulären Siedlungen gibt es nach Angaben der Regierung etwa 70 solcher Vorposten im Westjordanland. Russland will seine Militärpräsenz in Zentralasien verstärken. Präsident Putin erklärte, russische Geheimdienste hätten von zunehmender Aktivität der Taliban und der Terrororganisation Al-Qaida berichtet. Er kündigte an, wegen dieser Bedrohung die Kräfte an der Grenze von Tadschikistan zu Afghanistan aufzustocken. Entlang dieses Abschnitts der Grenze der ehemaligen Sowjetunion sind bereits tausende russische Soldaten stationiert. Der südkoreanische Wiedervereinigungsminister Jong Se-yong hat bei Gesprächen in Pyongyang die nordkoreanische Führung zu einem Kurswechsel in ihrer Atompolitik aufgerufen. Das Kernwaffenprogramm des kommunistischen Nachbarn sei eine Bedrohung für den Frieden auf der geteilten Halbinsel. Nordkorea bekräftigte erneut, dass die Nuklearfrage allein eine Sache zwischen Washington und Pyongyang sei. Nach US-Angaben hatten Vertreter der nordkoreanischen Regierung bei Gesprächen in Peking zugegeben, über Atomwaffen zu verfügen. Eine Firma in Baden-Württemberg wird verdächtigt, in den illegalen Export mit Material für den Bau von Atombomben verwickelt zu sein. Ein Manager des Unternehmens sitzt nach Angaben der Stuttgarter Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Firma wollte angeblich Aluminiumrohre über den Hamburger Hafen verschiffen. Als Adressat der Containerfracht wird, wie auch der Spiegel schreibt, Nordkorea vermutet. In diesem unscheinbaren Haus nahe dem ostwürttembergischen Heidenheim hat die Firma Optronik ihren Sitz. Das Spezialgebiet des Unternehmens sind Wärmebildgeräte, auch für den Sicherheitsbereich. Optronik soll versucht haben, Material illegal zu exportieren, das für den Bau von Atombomben benötigt wird. Rund 20 Tonnen Aluminiumrohre wurden auf diesem Schiff über den Hamburger Hafen in Richtung China verschifft. Die Ladung wurde in Ägypten beschlagnahmt, ein Geschäftsführer von Optronik verhaftet, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nach unseren Erkenntnissen hat der Beschuldigte versucht, 20 Tonnen Aluminiumrohre an eine Gesellschaft in China zu exportieren. Er hat dies versucht, trotz einer zuvor erfolgten Ablehnung einer entsprechenden Exportgenehmigung durch das Bundesamt für Außenwirtschaft. Mit diesen Aluminiumrohren kann man... Spezialzentrifugen bauen, die wiederum zur Herstellung waffenfähigen Orans geeignet sind. Im Bundeswirtschaftsministerium hat man den Verdacht, dass Nordkorea der wahre Adressat für die brisante Fracht war. Denn als Vermittler für das Geschäft mit Optronik sei ein Nordkoreaner aufgetreten. Optronik weist die Vorwürfe zurück. Man habe versucht, das Geschäft rückgängig zu machen, als klar war, dass die Exportgenehmigung nicht erteilt wird. Die Ausfuhr hat mich die Firma Optronik veranstaltet, sondern eine Hamburger Firma. Und diese Hamburger Firma, die hat sich an die Firma Optronik gewandt, nachdem Optronik sagte, nach dem Bescheid des Amtes, ich kann das nicht ausführen. Die beschlagnahmte Fracht soll mit einem Schiff einer französischen Reederei an diesem Wochenende wieder in Hamburg angekommen sein. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat in Argentinien die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Insgesamt 18 Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Übergangspräsident Dualde. Der letzte vom Volk gewählte Präsident de la Rua war inmitten schwerer Unruhen auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise im Dezember 2001 zurückgetreten. Unter großem Aufgebot von Polizei und Streitkräften stehen über 25 Millionen wahlberechtigte Argentinier Schlange, um ihrer Wahlpflicht nachzukommen. Die Bevölkerung hat den Wahlkampf mit Skepsis und Apathie begleitet. Viele wussten noch nicht einmal vor den Wahllokalen, für wen sie ihre Stimme abgeben sollen. Wissen Sie, für wen Sie wählen werden? Darüber muss ich mir noch Gedanken machen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin unentschlossen. Man hat das Vertrauen in die Kandidaten verloren, die versprechen so viel und halten nichts davon. Aussichtsreichster Kandidat ist der umstrittene Ex-Präsident Carlos Menem. Er verspricht mit harter Hand, das Chaos in Argentinien zu beenden. Belagert von Journalisten erklärt er siegesicher, es wird keine Stichwahl geben. Sein peronistischer Herausforderer sagt... Dieser 27. April muss in jedem Fall die Wende für ein neues Argentinien herbeibringen. Insgesamt stehen 18 Präsidentschaftskandidaten zur Wahl. Um Argentinien aus der andauernden Wirtschafts- und Finanzkrise zu hebeln, bedarf es einer großen gemeinsamen Anstrengung aller politischen Parteien. Doch davon ist das Land weit entfernt. Die Peronisten sind untereinander zerstritten, anderen Präsidentschaftskandidaten fehlt der Rückhalt im Kongress. Mit viel Skepsis werden die Argentinier vermutlich erst am 18. Mai endgültig ihren neuen Präsidenten wählen. Auf der Suche nach den in Algerien vermissten Sahara-Touristen haben die Behörden eine neue Spur. Nach Informationen unseres Büros in Algier wurde der Kleinbus eines deutschen Ehepaars nahe der Stadt Ilisi gefunden. Aus Ermittlungskreisen hieß es, die Wohnkabine sei ausgebrannt gewesen. Gesucht werden 31 Europäer, darunter 15 Deutsche, die in der Sahara zwischen Borjo-Madris und Tamarasee unterwegs waren. Nach Medienberichten wurden sie entführt. Bundeskanzler Schröder will seine umstrittenen Pläne zur Reform der Sozialsysteme offenbar ohne Abstriche durchsetzen. Das geht aus dem Entwurf des Leitantrags für den SPD-Sonderparteitag am 1. Juni hervor. In dem der Deutschen Presseagentur vorliegenden Papier werden die geplanten Einschnitte beim Arbeitslosen- und Krankengeld ohne Änderungen übernommen. Um parteiinternen Kritikern entgegenzukommen, will Schröder einige Punkte, wie zum Beispiel bessere Beschäftigungsperspektiven für ältere Erwerbslose, in Arbeitsgruppen klären lassen. Die evangelische Theologin und Schriftstellerin Dorothee Sölle ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Die streitbare Friedensaktivistin erlag in Göppingen den Folgen eines Herzinfarkts. In der Kirche waren ihre Ansichten stets umstritten. Dorothee Sölle, sie hielt nichts von einem allmächtigen Gott, der sich nicht für die Menschen interessiert. Ihre Kritiker nannten das gott ist tot theologie aber an ihrer Überzeugung hat sie immer festgehalten. Wir sind Kirche alle miteinander und gestalten das. Das ist nicht ein Übervater, die Kirche, sondern es ist eine Gemeinschaft von erwachsenen Menschen. Das ist die Kirche, von der ich träume. Die ist freiwillig, sie ist ökumenisch, sie ist feministisch und sie ist mystisch. Dorothy Sölle wurde 1929 in Köln geboren und mischte sich unerschrocken in Kirche, Theologie und Politik ein. Politisch linksstehend engagierte sich die Protestantin für die Rechte der Frauen und für die Friedensbewegung, kämpfte gegen Aufrüstung. Christlicher Glaube und politisches Engagement waren für sie untrennbar. Auch als Autorin machte sie sich einen Namen. Mit ihren Gedichten wollte sie ausdrücken, dass Religion eine Seele hat. Aber ein fester Lehrstuhl wurde ihr in Deutschland verwehrt. Nicht zuletzt, weil sie ihrem Verständnis von Kirche treu blieb. Der Sport in der Tagesschau beginnt auch heute mit Fußball. Und zwar mit den beiden Sonntagsspielen in der Bundesliga. Gerhard Delling. Normalerweise, meine Damen und Herren, kann so eine Meisterschaftsfrühgeburt wie die des FC Bayern München nicht wirklich gesund sein für die Spannungsentwicklung in der Fußballbundesliga. Doch in dieser Saison gibt es noch reichlich Klärungsbedarf für 38 verbliebene interessante Spiele. In erster Linie, weil immer noch die Hälfte der Liga gegen den Abstieg kämpft. Darüber hinaus ist die Partie Bielefeld gegen Cottbus schon allein deshalb interessant, weil es sie in Liga 1 noch nie gab. Und das könnte eine echte Rarität bleiben. Dann nämlich, wenn Cottbus verliert. Noch ist Cottbus mit Trainer Eduard Geier aber nicht abgestiegen. Rechnerisch ist noch alles möglich und das Team hat sich auch noch nicht aufgegeben. Engagiert auf der Alm und nach nur 31 Sekunden die Führung durch Marco Gebhardt. Der erste Angriff, sein zweiter Saisontreffer. Bielefeld mit vielen Stellungsfehlern in der ersten Hälfte. Nach nur 40 Minuten dann ein Konter Cottbus, wieder Gebhardt. Der war haltbar, dennoch 0 zu 2, die Führung gar verdient. Energie clever, Möhlmanns Arminen, Ideen und harmlos. Zu wenig im Abstiegskampf. Nach der Pause dann aber besser. Wischniarek mit der Großschuss. Ecke Brinkmann. Reinhardt und Dabrowski mit dem Anschluss nach 56 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt strömender Regen. Lenz kann den Ball nicht festhalten. Hoffnung für Bielefeld. Was in der ersten Hälfte nicht funktionierte, klappte in der zweiten umso besser. Bielefeld drückte und Wischniarek mit seinem elften Saisontor 2 zu 2. Ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten und dabei blieb es. Nein, Angst gar nicht. Also das ist fast schon eine Sache, die mich gar nicht überrascht. weil ich weiß nicht, Diese Mannschaft scheint den Nervenkitzel zu brauchen und den Druck zu brauchen. Also Es scheint uns nicht zu liegen, die frühe Vorentscheidung zu, zu erzielen, sondern wir müssen wahrscheinlich wieder bis zum vorletzten oder bis zum letzten Spiel kämpfen. Der Punkt hilft keiner Mannschaft, dennoch ist Bielefeld mit einem blauen Auge davongekommen. Grau ist alle Theorie, aber in der Praxis muss man nur noch schwarz sehen in Sachen Bundesliga-Verbleib für Cottbus, dass die rote Laterne nur noch ganz schwerlich abgeben dürfte. Wenn die sogenannten Roten Teufel aus Kaiserslautern den Klassenerhalt verpassen sollten, sieht dort die Zukunft nicht nur nicht rosig aus. Dann, so behaupten manche Pfälzer Schwarzseher, sei sogar ein Abstieg aus wirtschaftlichen Gründen bis in die fünfte Liga nicht ausgeschlossen. Das wäre dann der erste Verbandsligist im UEFA-Pokal. Und wie wir aus der Vergangenheit wissen, ist nichts unmöglich beim ersten FCK. Möglich wäre aber auch, dass am Ende einer skandalösen Saison doch noch alles gut wird, vielleicht sogar schon heute mit einem Sieg über Werder Bremen. Sein ganzes Fußballerleben hat Erik Gerritz in einer Viererkette verbracht. Heute in diesem richtungsweisenden Spiel installierte er einen Libero, Mario Basler, und wurde sich damit selbst untreu. Werder-Trainer Thomas Schaaf setzte im Saisonendspurt Richtung UEFA-Cup-Plätze auf die Viererkette. Und die hatte den FCK-Angriff gut im Griff. Klose selbst eingefädelt, zu Recht kein Strafstoß. Werder Bremen spielerisch von Beginn an besser. Fabian Ernst, 15. Minute, ein erstes Warnsignal in Richtung FCK, dessen Abwehr durch die Umstellung völlig verunsichert wirkte. Drei Minuten später im Laden Christajic, Tim Wieses Glanzparade den FCK vor dem 0 zu 1. Nach 35 Minuten musste Libero Basler verletzt aufgeben. Für ihn kam Dominguez den Job, als Libero übernahm Lembi. 0 zu 0 zur Pause, dann Klose mit der Chance in der 52. Minute, Pascal Borrell tadellos. Dann Kopfball Klos und Handspiel. Charis Theas. Strafstoß durch Miroslav Klose. 1 0, 65. Minute. 9. Saisontreffer des Nationalspielers. Bremens Antwort kam per Kugelblitz. Ailton und Tim Wiese. Blitzsauber abgewehrt. Es blieb beim 1:0. 0. Kaiserslautern auf dem besten Wege, die Klasse zu halten. Werder Bremens UEFA Cup-Träume scheinen fast schon geplatzt. Und Erik Gerrits. Abwehr umgebaut, viel riskiert. Wer gewinnt, hat alles richtig gemacht. Der Blick auf die Tabelle, die erste Hälfte ohne Änderung, aber mit der frustrierenden Erkenntnis für Bremer Fans, dass der Abstand zum UEFA Cup schon fünf Punkte beträgt. Kaiserslautern nun so gut wie gesichert. Wichtig der Zähler für Bielefeld. Doch rein theoretisch kann selbst Cottbus noch die Klasse erhalten. Bei vier Spielen gibt es immerhin noch zwölf Punkte zu gewinnen. Die ersten Punkte 2003 wurden heute in der DTM vergeben. Die startete daheim am Hockenheimring in die neue Saison vor 57.000 heimischen Fans. Und die erlebten eine echte Sternstunde, die gar nicht überraschend 71 Minuten dauerte. Denn seit dieser Saison gibt es in der DTM nur noch ein Rennen, das mit Mercedes-Benz-Pilot Bernd Schneider den ersten Sieger hervorbrachte. Die neuen Regeln haben die Attraktivität der wichtigsten Tourenwagenserie in Europa enorm erhöht. Packende Zweikämpfe, spektakuläre Boxenstops mit Nachtanken sowie ein neuer Trainingsmodus am Samstag. Das Fazit bei Fans, Fahrern und Teamchefs fällt durchaus positiv aus. Überhaupt keine Frage, das war viel besser geht in die richtige Richtung, es ist überschaubar, die, Kunden, die Zuschauer blicken durch, was auf der Rennstrecke abgeht, sie wissen, wer in der Box war, wer nicht. Bernd Schneider war der dominierende Fahrer an diesem Wochenende, siegte vor seinem Markenkollegen Marcel Fessler und Vorjahreschampion Laurent Aiello auf Audi. Große Erleichterung herrschte auch im Hause Opel, die Rüsselsheimer freuten sich über die Plätze 6 und 7. Von der DTM zum DBB. Basketballmeister Alba Berlin gab dem deutschen Vizemeister Rheinenergie aus Köln auch im Basketballpokalfinale einen Korb. Die Berliner gewannen 82 zu 80. Alles andere als glatt verlief die erste Partie der deutschen Eishockeynationalmannschaft bei der WM in Finnland. Mit Mühe, was noch so nicht so bedenklich ist, aber auch mit Not, gewann das Team von Bundestrainer Hans Zach knapp mit 5 zu 4 gegen Außenseiter Japan. Und aus Spanien stammt der Sieger des 18. Hamburg-Marathons. Der 31-jährige Julio Rey verbesserte dabei seinen eigenen Streckenrekord um 17 Sekunden auf 2 Stunden, 7 Minuten und 27 Sekunden. Bei den Frauen siegte Helen Kimutai aus Kenia in 2 Stunden, 25 Minuten und 53 Sekunden in persönlicher Bestzeit. Ganz persönlich gehört die Restzeit jetzt Eva Herrmann. Vielleicht mit Westwind die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 28. April. Das Tief südlich von Irland bringt kräftigen Regen nach England. Nordfrankreich, die Benelux-Länder und Deutschland bekommen dagegen nur wenig ab. Tiefausläufer erwischen auch Russland mit Regen. Anfangs schneit es dort, genau wie in der Mitte Skandinaviens. Nach langem wieder sonnig ist es im gesamten Mittelmeerraum. Heute Nacht lockern die Wolken in Bayern und im Osten kurz auf. Ansonsten bleibt es bedeckt. In der Früh kommt von Westen neuer Regen ins Land, der vom Hunsrück bis nach Nordrhein-Westfalen reicht. Mittags regnet es auch an der Elbe. Im Süden bleibt es meist trocken, die Wolken werden immer dünner und die Sonne kommt durch. Die Sturmböen lassen in den nächsten Stunden nach. Dann weht meist ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Am Tag im Norden wieder frischer. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 5 Grad im Erzgebirge und am Alpenrand sowie 11 Grad im Breisgau. Morgen steigen die Werte in den Regengebieten auf 12 bis 17 Grad, sonst 18 bis 26 Grad. In den nächsten Tagen Aprilwetter mit Gewittern, am 1. Mai wieder kühler und windiger.